Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf wi Wifi, in welchem ich heute der Frage nachgehen will, ob man als Anleger derzeit in den chinesischen Elektromobilhersteller Nio einsteigen sollte, nachdem die Aktie ja innerhalb der letzten zwölf Monate ordentlich an Boden verloren hat. Da es zum Geschäftsmodell von NIO schon zahlreiche Videos gibt, möchte ich mich dahingehend hier kurz halten und mich insbesondere dann nachher auf die kritischen Punkte und Risiken konzentrieren, welche mit einem Investment einhergehen. Dazu gehört neben der Gefahr eines möglichen Delistings von chinesischen Aktien bzw. ADRs an den US-Börsen ebenfalls die Indizien von Buchhaltungsmanipulationen, welche vom Shortseller Grizzly Research vor einigen Monaten zur Debatte gestellt worden sind. NIO ist eine in China ansässige Holdinggesellschaft, die sich hauptsächlich mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung von hochwertigen intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt und ja, insbesondere ja, im Bereich Design und der Entwicklung halt tätig ist. Die Elektrofahrzeuge selbst gehören hauptsächlich zur ja sag ich mal, sind Oberklassewagen und weniger jetzt im Preissegment der Mittelklasse-Schicht in China angesiedelt. Ähm, China ist halt der Hauptabsatzmarkt, wie man sich sicherlich denken kann bei einem chinesischen Unternehmen. Ja, zu den Produkten des Unternehmens gehören unter anderem der ES8, ES6, EC6 und ET7. Und das Unternehmen entwickelt auch Batteriewechseltechnologien und autonome Fahrtechnologien. Ähnlich wie Tesla ist auch Nio ein Vorreiter, was das autonome Fahren angeht. Und die Elektrofahrzeuge verwenden dahingehend die sogenannte NAD-Technologie, was für Nio- Autonomous Driving steht, einschließlich der Supercomputerplattform NIO Adam und dem Super systems NIO Aquila. Neben der Entwicklung dem Vertrieb von Elektroautos ist NIO auch in der Bereitstellung von Ladesäulen, Internetverbindungsdiensten für Fahrzeuge und erweiterten lebenslangen Garantien tätig. Und spannend ist ebenfalls, dass NIO Battery as a Service anbietet. Auch wenn NIO bisher hauptsächlich innerhalb von China, welches ja einen sehr großen Absatzmarkt für Elektroautos darstellt, tätig gewesen ist, expandiert NIO derzeit auch in hohem Tempo nach Europa und fasst man das Geschäftsmodell von NIO zusammen, so lässt sich sagen, dass NIO sich als das chinesische Tesla beschreiben lässt, wobei NIO sich aber dann doch gegenüber von Tesla durch drei zentrale Merkmale unterscheidet. Erstens, NIO produziert die Autos nicht alleine, sondern setzt auf Kooperationspartner, Zweitens, NIO ist noch nicht profitabel und drittens, NIO setzt auf Battery as a Service. Kunden können also ein Abo abschließen und an ausgewählten Tauschstationen den Auto-Akku innerhalb von 3 bis 5 Minuten wechseln, sodass es mit einem vollgeladenen Akku dann weitergehen kann. Das Batterie-As a Service-Modell verlängert dabei nicht nur die Reichweite der NIO-Akkus, sondern sorgt halt auch dafür, dass die Abonnenten ebenfalls neu entwickelte bzw. von NIO verbesserte Akkus nutzen können. Betrachtet man die langfristige Geschäftsentwicklung von NIO hinsichtlich dem Umsatzwachstum, der Verlustentwicklung bzw. Gewinnentwicklung und äh, den abgesetzten Autos, so lässt sich hier ein positives Fazit ziehen, während im Jahr 2018 gerade einmal 8000 Autos abgesetzt werden konnten, waren es im Jahr 2021 bereits 91.000 und im Hinblick darauf, dass NIO bei der Produktion der Autos auf Kooperationspartner zurückgreift, ist dieses Ergebnis dann allerdings nicht ganz so sensationell wie zum Beispiel die Autoentwicklung bei Tesla. Ja, auch infolge der Absatzsteigerung konnte NIO ihren Jahresumsatz seit Ende 2018 insgesamt verachtfachen mit nunmehr 40 Milliarden Renminbi. Und während der Verlust Ende 2018 noch bei 23 Milliarden äh, Renminbi lag, betrug dieser auf Jahressicht zuletzt nur noch 9,6 Milliarden. Betrachtet man jedoch die kurzfristige Geschäftsentwicklung von NIO, so lässt sich ein abnehmendes Wachstum konstatieren, so hat sich die Anzahl der ausgelieferten Autos über die letzten drei Quartale nicht wirklich verändert. Im zweiten Quartal 2022 wurden im Vergleich zum ersten Quartal 2022 sogar 2,8% weniger Autos ausgeliefert. Betrachtet man die finanzielle Lage von NIO, so sieht es derzeit relativ stabil aus und es besteht auch nicht die Gefahr einer Insolvenz bzw. Illiquidität, die dann zu einer Insolvenz führen könnte. Dennoch gehört zur Wahrheit auch dazu, dass NIO derzeit finanziell nur deshalb so gut dasteht, weil in der Vergangenheit häufig neue Aktien ausgegeben bzw. Kapitalerhöhungen durchgeführt worden sind und die Aktionäre somit eine Verwässerung der Aktien verkraften mussten. Sollte NIO zukünftig noch einmal eine ordentliche Finanzspritze, durch Kapitalerhöhung einnehmen wollen, so könnte sich dies in Zukunft äh, durchaus schwieriger gestalten infolge eines potenziellen de listings an den amerikanischen Börsen. Und neben der Gefahr des Delistings listings stellt sich bei chinesischen Unternehmen ja im Allgemeinen die Frage nach der Transparenz. Und genau dies ist einer der zentralen Gründe, warum die SEC mit einem Delisting überhaupt gedroht hatte. Und bei NIO ist es mit der Transparenz besonders brisant, zumindest wenn man einem Bericht des Shortsellers Grizzly Research Glauben schenkt. In diesem Bericht kam der Shortseller nämlich zum Schluss, dass NIO seine Einnahmen und Margen durch seinen Battery Asset Manager Anbieter Wuhan Wining aufblähen würde und dieser Batterie Asset Management Anbieter wurde 2020 als Joint Venture zwischen NIO und dem chinesischen E-Auto-Batterie-Gigant CRTL gegründet. Konkret erhebt Grizzly Research dahingehend den Vorwurf, dass das Joint Venture durch Buchhaltungstricks Milliardeneinnahmen für NIO generiert haben soll, welche zwar durchaus existent seien, allerdings falsch oder inkorrekt ausgewiesen. Sind oder wurden. So habe das Joint Venture, das Batterie Joint Venture, Einnahmen sofort statt über die gesamte Laufzeit eines Batterieabos verbucht und somit Umsätze um bis zu sieben Jahren vorgezogen. Ebenfalls suspekt erscheint der Vorwurf von Grizzly Research, wonach das Batterie Joint Venture zumindest zum Stand der Recherchen von Grizzly Research übermäßig viele Batterien produziert hatte im Verhältnis zu den Batterieabos. Die jeweiligen Unterstellungen von Grizzly würden in Summe dazu geführt haben, dass der Umsatz in den neuen Monaten bis September 2021 um ca. 10% und der Nettogewinn um ca. 95% aufgebläht worden sei. Die Frage, die sich aus dem Shortseller-Bericht ergibt, ist letztendlich, ob an den Vorwürfen was dran ist und vor allen Dingen auch, wie NIO die buchhalterischen Manipulationen beim Joint Venture hätte denn durchführen können, ohne dass dort in dem Joint Venture was auffällt oder da jemand mal äh, nach Hilfe schreit, um es euphemistisch auszudrücken. Und auch hierfür hatte der Shortseller eine Erklärung geliefert in diesem Bericht, in dem er halt darauf verwies, dass die beiden obersten Führungskräfte von dem Batterie-Joint Venture gleichzeitig Vice-Präsident bzw. Vizepräsident und Battery Operating Executive Manager von NIO sind. Also hat man hier schon einen gewissen Interessenskonflikt gegeben, wenn dort die Führung von NIO auch die Führung von dem Joint Venture ist. Wenn wir schon beim Thema Interessenskonflikt sind, natürlich hat auch Grizzly Research einen Interessenskonflikt, nämlich haben sie ein Interesse daran, dass der Kurs fällt. Deswegen wollen wir auch noch mal kurz auf die Gegendarstellung von Nio schauen. Die haben letztendlich einfach nur gesagt, dass die Shortseller, also das Grizzly Research, Fehler gemacht hätten und ähm, falsche Interpre Interpretation aus den Zahlen und Zusammenhängen abgeleitet hätten. Ja. Ob Grizzly Research jetzt recht hat oder NIO lässt sich letztendlich nicht abschließend aufklären, beziehungsweise ich mute mir das jetzt hier nicht anders beurteilen zu können, aufgrund der generellen politischen Risiken bei chinesischen Aktien, wie unter anderem den angesprochenen potenziellen Delisting aufgrund der latenten Vorwürfe der buchhalterischen Manipulation und aufgrund dessen, dass NIO bis jetzt noch keinen wirklich Mittelklassewagen auf den Markt gebracht hat, wo ich eher den, äh, ja, ein großes Wachstum vermute als im Oberklassensegment, werde und würde ich nicht in NIO investieren. Dennoch halte ich NIO selbst als ein sehr innovatives Unternehmen, welches ein interessantes Geschäftsmodell mit dem Battery as a Service hat und zudem auch beim Bereich autonomen Fahren weit vorgestritten ist für eine interessante Aktie, die auf jeden Fall auf meiner Watchlist bleibt. Diejenigen, die bei NIO eingestiegen sind oder noch Aktien von NIO halten, kann ich also sehr gut verstehen bzw. hatten ebenfalls schlagkräftige Argumente auf ihrer Seite. Wie immer hängt es auch davon ab, wie risikoaversiv man ist. Wer bei Nio einsteigt, sollte sich bewusst sein, dass hier ein besonders hohes Risiko gegeben ist. In dem Sinne, lasst bitte ein Abo und ein Like da, würde mich freuen. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.